Wir alle kennen sie mittlerweile, die typischen Multiplayer-Horror-Games. Man kann sie mit bis zu vier Spielern spielen und seine Freunde trollen. Und das Tolle ist, man kann sie ständig wieder spielen. Davon gibt es auch einige gute und... Naja, Pacify können wir hier auch einmal rauslassen, oder? Aber davon mal abgesehen, gibt es auch noch ein paar Ausnahmen. Ein paar wirklich gute Spiele, welche eigene Ideen einbringen und diese Art von Spiel revolutionieren. Und nein, wir reden hier nicht über Phasmophobia, die Rede ist von DEVOUR oder auch richtig ausgesprochen DEVOUR. DEVOUR ist ein Koop-Online-Horrorspiel, welches man mit bis zu vier Spielern spielen kann. Startet man das Spiel, kann man sich aussuchen, ob man das Spiel im Einzelspieler spielen möchte, ein eigenes Spiel hostet, mit Randoms im Mehrspieler spielt und die Einstellung machen, was mittlerweile auch im restlichen Game funktioniert. In den Einstellungen findet man dann die Standards wie Spieleinstellung, Tastenbelegung, Grafikeinstellung und Audioeinstellung. Und nun? zum Spannenden. Geht man in eine Einzel- oder Mehrspielerlobby, lobby kann man sich einen Charakter auswählen. Zu spielen gibt es April, Molly, Nathan, Sam, Sarah, Kai und… mich? Ähm, ich glaube, da ist irgendetwas falsch, wartet… so… jetzt haben wir es. Die Charaktere, die mit einem Fragezeichen ausgeblendet werden, sind noch nicht freigeschaltet oder auf dieser Map nicht spielbar. Eine weitere Besonderheit des Spiels sind die verschiedenen Perks, die man sich mit im Spiel verdienten Münzen freischalten kann. Diese reichen von günstig bis teuer und jedes Perk hat seine eigenen Besonderheiten. Ich zum Beispiel spiele mit dem Perk Anführer, wo alle Aktionen, die ich während des Spiels ausführe, schneller werden. Naja, sobald ein anderer Spieler in meiner Nähe ist. In der Charakterauswahl kann der Spielleiter aber auch einer der bisher 5 Maps auswählen, welche man dann im Hintergrund sieht. Aber damit wir euch die Maps ein bisschen besser beschreiben können, müssen wir erstmal kurz über die Story reden. Das Spiel selbst dreht sich um einen Dämon namens Azazel, welcher verschiedene Leute terrorisiert. Man spielt also einen Kultisten oder eine Gruppe von Kultisten, welcher versucht den Dämon Azazel aufzuhalten. Naja, das war schon die ganze Story, klein aber fein, aber sie, sie tut ihren Zweck. Und damit aus dem Weg kommen wir auch mal wieder auf die Maps zurück. Die erste Map ist das Farmhaus, welches ein alleinstehendes, altes Haus aus den wahrscheinlich 90er Jahren ist. Das Ziel dieser Map ist es, 10 Babyziegen zu verbrennen, um die von Sasel besessene Person vom Fluch zu befreien. Und so brutal das Ganze jetzt auch klingt, die Babyziegen haben rote Augen, also sie sind böse. Die Babyziegen auf dieser Map fängt man dann mit Heu, welches auf der ganzen Map verteilt rumliegt. Verbrennt tut man sie dann mit Benzin in einem Feuerkessel. Die zweite Map ist die Irrenanstalt. In der Irrenanstalt funktioniert das Ganze so ähnlich. In dieser Map versucht man 10 Mäuse auf den elektrischen Bett hinzurichten, was sehr brutal aussehen kann, da sie platzen. Wie Ballons. Dies funktioniert, indem man die Mäuse mit verrotteten Essen anlockt, fängt und die dann auf das Bett kettet. Die dritte Map ist das Gästehaus. Ein japanischer Tempel, in dem man einen Dämon besiegen muss. Dieser Dämon legt Eier, welche man im Wasser eines Hot Springs reinigen muss und diesen auf Altaren verbrennen muss, um den Dämon zu schaden. Aber glaubt uns Leute, diese Map ist auf keinen Fall etwas für Leute mit Arachnophobie, da der Dämon Azazel auf dieser Map eine Spinne ist und kleine Babyspinnen versuchen deine Eier zu klauen. Die vierte Map ist die Stadt, eine Map, die im alten Wilden Westen spielt. Auf dieser Map muss man zehn Rituale durchführen, um Bücher vom Teufel segnen zu lassen, welche man dann in der Kirche verbrennen muss. Aber aufpassen, es ist ein alter Sheriff und er kann schießen. Die fünfte und damit auch die bisher letzte Map ist das Slaughterhouse die unserer Meinung nach gruseligste Map. Das Gameplay dieser Map unterscheidet sich etwas von den anderen Maps. Hier muss man nämlich Ölkanister suchen, mit denen man einen Schredder ölt, um Schweine, die man mit Hilfe von Knochen fängt, in kleine Stücke zu schreddern. Und ja, das klingt genauso grausam, wie es auch hinterher aussieht. Und dann gibt es noch ein paar Besonderheiten in dieser Map. Die Knochen, die man braucht, um die Schweine anzulocken, um diese hinterher zu schreddern, findet man nämlich nicht einfach so. Nein. Dafür muss man kleine Crawler auf dem Boden finden, diese töten, die Knochen von denen nehmen und dann den Schwein hinlegen. Puh, okay, das waren jetzt erstmal alle Maps. Und jetzt zum allgemeinen Gameplay. Wie schon vorher im Video erklärt, versucht man in allen Maps den Dämonen sesel zu besiegen. Und dafür opfert man Tiere oder Objekte. Aber dies ist leider nicht so leicht, wie es klingt. Nein, wir finden es sogar viel zu schwer. Sogar in einer Gruppe aus vier Spielern, auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad, kriegen wir es einfach nicht hin. Also Respekt an alle Speedrunner, die das Spiel auf den schwersten Schwierigkeitsgrad spielen. Aber es gibt auch einen Grund, warum das Spiel so schwer ist. Nach jeder Opfergabe wird der Dämon stärker und stärker und schneller. Also passt auf und lasst euch einfach nicht fangen. Zudem kann der Dämon auch noch Minions erschaffen oder auch Handlanger genannt. Und nein, damit sind jetzt nicht die gelben Dinger gemeint. Die Minions der Dämonen können einen dann auch noch fangen, verlangsamen oder auch töten. Wird man dann getötet, bekommt man einen Jumpscare, welcher ab und zu viel zu überraschend kommen kann. Und ja, das war ein männlicher Schrei. Ach du YouTube. Aber vom Töten kann man auch nicht ganz reden. Je nachdem, in welcher Map man spielt, muss man nach dem getötet werden ein Minispiel spielen, um wieder ins Spiel als gedaunte Person zu kommen. Die Mitspieler, mit denen man spielt, können einen dann mit Medikits heilen, welche auf der ganzen Map zu finden sind. Aber keine Sorge, man kann diese Minions mit seiner UV-Taschenlampe besiegen, was wiederum Akku kostet, welcher sich erst langsam wieder auflädt. Und so, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und, würdet ihr euch trauen, so ein Spiel in VR zu spielen? Schreibt es in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!